Du arbeitest an Bewässerungssystemen, triffst interessante Menschen, machst interessante Projekte und gräbst die ganze Zeit. Wenn dir nur jemand die Arbeit abnehmen würde, du könntest dich auf andere Aufgaben fokussieren, mehr Aufträge annehmen und deinen Profit steigern. Lass den GeoRipper für dich graben. Der GeoRipper ist die leistungsstärkste, präziseste Grabenfräse der Welt. Er gräbt an Stellen, an denen sonst niemand graben kann. Die schmale Grabkette verursacht kaum Beschädigungen im Garten. Der Georipper frisst sich durch alles. Sand, Lehm, Steine, Geröll, sogar Wurzeln sind kein Problem. Nach einem harten Arbeitstag spürst du alle Knochen. Mit nur 16 Kilogramm ist der Georipper so leicht, du vergisst, dass du gräbst. Der Georipper schont deine Gesundheit und die Arbeit macht wieder Spaß. Der Georipper ist die schnellste und effektivste Lösung, um durch alle Art von Boden zu graben. Sichere dir noch heute deinen Georipper.